Auf dem Wunsch meiner Schwester hin gibt es das heutige Video zum Thema Nacken. Sie hat sich gewünscht ein paar Übungen, die sie mal zwischendurch machen kann, morgens oder abends. Einfach mal für zwischendrin, für wenn man mal 5 bis 10 Minuten Zeit hat, für den Nacken, dass man den entlasten kann oder sogar stärken kann. Die erste Übung habe ich genannt Telefonhörer einquetschen. Vielleicht kennst du das noch, als man früher so ein Telefon hatte, dass man da so eingequetscht hatte. Das machen wir jetzt. Und zwar kannst du das mit dem Terraband machen, was du hier unten siehst. Siehst du es? Siehst du es. So, da stellst du dich drauf, hältst es relativ straff. Es würde allerdings auch ohne gehen. Du kannst es auch komplett ohne machen, würde sogar auch mit einer Hantel gehen. Und dann führst du hier Schulter und Kopf zueinander und löst das Ganze wieder auf zueinander ziehen, du merkst, da wird es richtig fest und löst das Ganze wieder auf. Was hat es für einen Sinn? Du spannst hier an und lässt dann komplett los. Das ist wie bei der ähm, progressiven Muskelentspannung, das heißt, wir wollen erst volle Anspannung und danach die tiefere Entspannung haben, sodass der Bereich mehr loslassen kann. Wenn da sehr viel Spannung drauf ist, dann machst du auch erstmal gerne ohne Gewicht. Wenn du merkst, ah, ich brauche ein bisschen mehr Stabilisation, ein bisschen mehr Kräftigung stattdessen, dann, wie gesagt, gerne auch mal mit ein bisschen Gewicht, aber dran gewöhnen. Das ist Nummer 1. Besser siehst wie der Muskel arbeitet oder welche Muskeln arbeiten. Habe ich ein bisschen frei gemacht. Der Trapez ist ja ein Muskel, der hier ansetzt und trapezförmig runtergeht. Manchmal braucht er ein bisschen mehr Stärkung und es gibt ja den oberen Anteil, den trainierst du. Hier, wenn du tendenziell hoch ziehst. Den mittleren Anteil trainierst du, wenn du mittig einfach seitlich zurückziehst. Und den unteren würdest du trainieren, wenn du von oben, das geht jetzt hier nicht, nach unten ziehst. Alle drei Anteile können wertvoll sein. Welcher bei dir jetzt fest ist, weiß ich nicht. Das ähm, musst du selbst rausfinden oder durch einen Füße oder einen guten Trainer rausfinden. Im Zweifel trainiere einfach alle drei. Wie sieht das Ganze von hinten aus? Wenn ich jetzt mal den mittleren trainiere, sieht das so aus, dass ich hier nach hinten rausziehe und wieder löse. Den Daumen gerne nach hinten drehen und wieder lösen. Nochmal. Daumen nach hinten ziehen, Schulterblätter zusammenkommen und wieder lösen. Vorne nochmal. Wichtig von vorne ist, dass du hier leicht in die Knie gehst und eine gewisse Bauchspannung aufbaust, dass du hier Brustbein nach oben schiebst, dass du eine stolze Haltung kommst und nach hinten gehen kannst. Wenn du natürlich einfällst, dann kann das währenddessen schon zu Problemen führen und kann sogar die Ursache der Probleme sein. Wir wollen immer aufgerichtete Wirbelsäule haben, stolze Haltung und nach hinten drehen. Du siehst, Bauch ist leicht auf Spannung und du übst direkt ein Haltungstraining mit ein. Dritte Übung, das ist ganz spannend, normalerweise sagt man ja, zieh die Schultern mal nach hinten und nach unten und mittlerweile bin ich der Ansicht, nee, wir müssen sie tatsächlich in einer neutralen Position lassen. Du kannst mal selbst probieren, wenn du sie nach hinten ziehst und mal dran fasst, so nach hinten runter, dann merkst du, oh, da ist ja sogar mehr Spannung drauf, klar, weil der untere Anteil des Trapezes dann arbeitet gerade. Das heißt, für sämtliche Übungen, wo du die Arme mit einsetzt, wäre es sogar gut, wenn du in einer entspannten Position bist, aber natürlich mit aufgerichteter Brustwirbelsäule. Das heißt hier einfach die Schulter, wenn du so ganz tief hast, sogar gerne so ein bisschen hochziehen. neutrale Position, entspannte Position und dann hier nach hinten ziehen. Gerne auch so ein bisschen, wenn du weiter zurück gehst mit dem Band, dann kommst du ein bisschen auf Vorspannung, musst hier noch mehr arbeiten, auch im gesamten Core und hier ein bisschen reinziehen lassen und dann zack Schulterblatt nach hinten reinziehen. Die Bewegung nach hinten musst du gar nicht bis zum Ende machen, das kannst du machen, aber im Prinzip funktionell langt es, wenn du bis hierhin gehst. Du siehst, das Schulterblatt arbeitet. So lernst du wieder, hier in die neutrale Position zu kommen und das Schulterblatt von ganz vorne nach hinten arbeiten zu lassen, dass es seiner Funktion wieder nachkommen kann. Gleichzeitig auch da wieder ein Haltungstraining dabei, aber die da nicht so hängst, sondern schupp, richtest dich auf, zack. Und kommst in die Bewegung rein. Nummer zwei bei der zweiten Übung habe ich noch vergessen zu erwähnen. Durch dieses Auswärtsdrehen hast du die Rotatormanschette dabei. Die ist ganz wichtig für eine stabile Schulter. Schulter und Nacken hängen ja oft zusammen. Das sind drei Übungen, die du innerhalb von wenigen Minuten gemacht hast. Wenn du da eine gute Nackenroutine reinbekommst, super, dann freue ich mich. Vielleicht wird es demnächst damit ja schon besser gehen. Wenn nicht, es gibt natürlich verschiedenste Ursachen. Das sind jetzt drei Übungen. Es gibt tausende Übungen, die dir helfen können grundsätzlich. Wir müssen mal gucken, was denn die Ursachen dafür sind. Das heißt, das ist immer sehr individuell. Ein Faktor, der natürlich für dich wichtig sein kann, ist auch die Brustwirbelsäulenaufrichtung. Das kann man nochmal gezielter üben, als wir es jetzt gemacht haben, zum Beispiel mit einer Atemübung. Oder ein weiterer Faktor ist das Thema Stress natürlich, weil der immer zu Spannungen im Körper führen kann. Das ist nochmal ein Riesenthema. Das soll es aber erstmal für heute gewesen sein. Üb die Übung, ich mache sie auch sehr gerne und ich wünsche dir viel Spaß dabei.